Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popel mit Zucker. Wie immer fangen wir an mit einem extra Schluck. Und danach gehen wir kurz an die Ausrüstung, bevor wir nach Panama fahren. Oh, das ist wirklich stark. Die ist neu. Rotpunkt, Schalldämpfer und großes Magazin. Granatwerfer brauche ich nicht. Ich will eine Sniper dabei haben, wie immer. Ich mag einfach die Sniper und ich... Tiger, wieso nicht? Variabler Zoom, Schalldämpfer. Macht bei einer Sniper glaube ich auch nicht mehr so viel aus. Und... Wenn was nachladen. Granaten sind gut und da brauche ich jetzt... Okay. Bewegen sie sich beim Überwinden schneller. Laufen sie schneller, werden sie durch... Ja... Nein, halten Sie bei Verwendung von Scharfschützengewehr länger den Atem an. Also Ende der schneller. Doch, das Zielen während dem Laufen ist cool. Überwinden ist okay für mich. So, legen wir los. Commander Mason für Sergeant Woods. Schon gut, Kleiner. Alles okay. Was hat dich aufgehalten? Ich dachte schon, du würdest das nicht schaffen. Du leidest mit mir. Er hat einen Plan für dich, Kleiner. Er arbeitet daran seit 30 Jahren und zählt darauf, dass du ihn holen kommst. Warte mal. Frank, du weißt du etwas? Dieser Anhänger damals, nach deinem Anruf, war er weg. Meinst du, ihm sind Beine gewachsen und er ist weggelaufen? Dieser Kerl, er kennt jeden zu, jeden Schritt, den du machst. Er tötet einfach 20, 30 Millionen. Als würde sie das zurückbringen. Es geht um seine Schwester. Er tötete meinen Vater, damit er dich... Er kennt keine sauberen Schüsse, es muss... Hey! Was ist passiert in Panama? Ich war ziemlich sicher, wir hatten ihn in Nicaragua. Ein Jahr später. Da scheint er scheint in Panama mit diesem Penner noch Jäger. Das ist zu viel für die CIA. Die Befehle kamen von George H.W. für eine Entführungsaktion. Und dein Dad und ich gingen rein. Was für eine Scheißshow. Es ist Weihnachten. Mason. Schön, dich zu sehen, Frank. Dich auch, Alex. Geh nach hinten. Sie ist total sauer. Ich frag mich, wieso. Militär taucht auf an Weihnachten. Achso, ich vermute mal, es ist Weihnachten. Hey Jungs. Hey McKnight. Hast du alles? Ja, schnapp dir die Sporttasche im Schuppen. Deine Frau sieht nicht erfreut aus. Du hast dir nichts von der Invasion erzählt, oder? Nein, aber anscheinend war ich der Einzige. Sie hat es von Jacobs Frau erfahren. Und Steves und Bills. Weißt du, wie ich jetzt dastehe? Warum bringen wir diesen Typen nicht einfach um? Ha? Nach dieser Scheiße in Nicaragua. Die höheren Stellen haben genug von ihm, wollen ihn aber lebend. Hm, das klingt nicht richtig. Okay, Manuel Noriega. Ab jetzt heißt er Ziel Falscher Profit. Es geht um eine Standard-Schmutzkampagne. Seinen Ruf zerstören und das Risiko von Aufständen in seinem Namen reduzieren. Die Invasion wird die Aufmerksamkeit ablenken, wenn wir mit den Navy Seals reingehen. Dann haben wir wohl alles. Yep. Kommt, ich bringe euch raus. Danke für das Bier, Ich war so frei, mir ein paar deiner alten Fallakten anzusehen. Die ganze Scheiße mit den Zahlen. War das Gehirnwäsche der Sowjets? Wir haben es jedenfalls versucht. Kinder mit Neid, sie sind es nicht wert. Ach, du hast recht. Willkommen in Panama, Jungs. Die Mission war gut, die Planung gut. Der einzige fehlerhafte Teil war Harzen am Funk als Leiter der Nummer. Etwas war komisch. Schon beim Weg rein. Hab's gefühlt. Es nagte die ganze Zeit an mir noch nicht gesehen. Hudson, hier Mesh. Die Bombardierung hat verfrüht angefangen. Willst du uns was sagen? Zehn Sekunden. Hudson, hörst du mich? Keine Antwort. Wir machen weiter wie geplant. Fünf Sekunden. Los, los. Magnite hier Mason, wir sind drin. seal sichern das Flugfeld und das Hauptquartier, um falscher Profit an der Flucht zu hindern. Ich überwache alles von Gebäude 12 abseits des Kampfgebietes. hat den Plan verwarfen? Also mir hat er nichts davon gesagt. Viel Glück, Mason. McKnight Ende. Ausschalten, Watch. Dankeschön. Geh ich oben rum? Sieht so aus. Ja, ich gehe oben rum. Ja, ha. ich habe R1 gedrückt, aber das hat nichts gemacht. Okay, wir greifen einfach an. Wir gehen da rein. Wie wir es immer tun, mit ganz viel Waffen. Vorne die Nüsse geschossen. Cool, wir trinken Moment. Das war der falsche Screen, das war mein Horror-Hintergrund. Jawohl, Entschuldigung, weil mein Horrorhintergrund wäre dann das da. Und das ist ein bisschen was anderes, da habe ich mal noch ein bisschen dunkler gemacht. Es ist jetzt eh gerade dunkel wegen... Wegen dem Screen. Geht das? Doch, das passt schon. Ja, wenn ich jetzt nochmal sterbe, trinke ich nix, weil ich wollte gerade gucken wie in, wie in der Kamera. Ich muss mein Licht wieder aufbauen, das wäre vielleicht von Vorteil, ich muss dann noch ein Kabel ziehen. Mein Setup ein bisschen vorbereiten, mal. Wäre was Gescheites. Vielleicht dann auch ein Tischchen hinstellen für meinen Laptop. Mal gucken, ob ich das regle. Ist ja nicht euer Ding! Momentan steht nämlich mein Laptop am Boden. Sieht voll geil aus. Da steht einfach da unten am Boden und hat 5 USB-Anschlüsse drauf. 4. wegen Headset Mikrofon, also Headset fürs Mikrofon, ich habe äh, Elgato dran. Dann muss ich noch einen Anschluss machen für die Maus und einen für die Webcam. Zum Glück geht es la. Oh jetzt kommt das Tief. Das ist nicht Cola in der Cola. Ich fühle das immer zuerst rein, damit es sich hoffentlich besser vermischt, aber irgendwie funktioniert das nicht so schön. Ah hi, da bist du ja. Muss nachladen. Ich weiß, dass da drüben noch welche stehen. Ja, da drüben, genau. Ich zum Beispiel und euch drei anscheinend. Ich hätte zwei erwartet. Und da ist noch einer. Sauber. <lacht> Laden wir kurz nach. Ich habe eine Sniper, das heißt ich gucke mal kurz, ob uns da schon was erwartet. Sieht aber noch nicht so aus. Wahrscheinlich erst, wenn wir unten sind. Ich bin ein bisschen vorsichtig hier tatsächlich. Ob man es glaubt oder nicht, ich kann vorsichtig sein. Einheiten sind Ich versucht ist es Nightingale, also Nachtigall. Wir müssen nach Müssen wir mal ausprobieren, die kenne ich gar nicht. Die klingen lustig, aber noch nie gesehen. Das hier für Feuer also, das sie werden nicht lustig sein, sagen wir es so. Tor ablenken, der Krieg? So. Das, Dach das Dach ist sauber. Wir kommen jetzt durch das Oberlicht. Und jetzt? Sie sind genau unter uns. So, warte mal, jetzt probiere ich das aus. Okay, wieso auch immer die jetzt abgelenkt waren. Aber okay. Da unten ist glaube ich noch einer. Und noch mehr als einer. Guck mal, Leute, ich habe eine Nachtigall mitgebracht. Kann das sein, dass es eine Granate ist, die einfach schießt? Und die deswegen das Gefühl haben, so, ja, da ist jemand, ich sollte da mal hingucken. Obwohl sie mich schon angucken. Eine beste. Google sicher? Explosionsschaden. Cool. Ja, meine Lampe steht noch da hinten tatsächlich, die hätte ich sogar das ist einfach ein bisschen, um ein bisschen äh, Licht reinzubringen. Nicht extrem viel und die scheint mir auch die Hälfte der Zeit in die Fresse, aber dafür ist die Kamera nicht so dunkel. Das ist schon von Vorteil dann. Ich hoffe mal anders hin. Tja. Ich bin immer so weit nach hinten gelehnt, wenn ich finde es so angenehm, so reinzuliegen. nicht wo aufstehen und ja ich weiß ich spiele auf einfach ja ich sterbe trotzdem manchmal weil ich nicht richtig achte weil ich dann wieder zu äh, übermotiviert werde das hat nichts damit zu tun dass ich, dass ich voll kacke also ich bin nicht so gut in diesem spiel das muss ich zugeben das weiß ich auch ich streite es auch nicht aber teilweise gibt es halt einfach diese Momente, wo man dann halt einfach äh, überrascht wird und dann nichts mehr machen kann, trotz allem. Oder dann eben so Momente, wo ich reinrenne und plötzlich sind zehn Gegner da. Der Aufenthaltsort von Ziel, falscher Profit, wurde bestätigt. Adelina Hotel, Raum 225, setz ihn fest, hat's Ende. Ich habe Sichtkontakt. Mehrere Feinde vor dem Hotel. Die übernehme. Und dann ist halt einfach so, dass man... Oder auch eben am Anfang von Black Ops 2, wo ich in dieser Mission war, wo ich diesen Typen tragen hätte, hätte tragen müssen und es nicht gemacht habe. Und darum gestorben bin, mehrfach. Und ich habe danach... Ja, ich, da war ich ja noch auf Normal. Hätte ich das gewusst, wie das geht, wäre ich tatsächlich auf Normal weitergekommen. Weil bis dahin ging es ja tatsächlich und ich dachte dann, ja, ich sterbe da einfach zu viel, weil auf Normal zu schwer ist für mich. Und deswegen habe ich auf Easy gestellt, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich noch auf Normal tatsächlich. Müsste einfach gefühlt doppelt so viel trinken, aber... Passt schon. Autsch. Geben Sie mir einen Grund, Ihren Kopf wegzubusten. Was tun Sie da? Ihren Ruf besiegeln. Das war nicht abgemacht. Rufen Sie Ihren Boss an. Los auf den Stuhl da. Hudson, oh. Messen hier. Schieß los, Mason. falscher Profit. Bereit zum Extrahieren. Negativ. Bereit halten für neue Missionen. Ziel falscher Profit hat Informationen über ein Nexus-Prioritätsziel. Begleitet die wertvolle Fracht zu einem Gefangenenaustausch. Mehr in Kürze. Wertvolle Fracht am Arsch. Nexus-Ziel? Wer ist wichtiger als dieser Wichser? Gefällt mir auch nicht. Aber bringen wir es zu Ende. Wir vergeuden zu viel Zeit. Er ja, hat sogar Leute bei der. Verdammter ja. Was hat er noch in Afghanistan gesagt? Hier geht noch was anderes vor sich, wort. Die Mission hier geht hat die. Dann sagt der verdammte Hatzen über Funk, dieser Neujäger no ist nicht die Mission. Er ist nur ein Pfand. Ein Gefangenenaustausch und ich Vollidiot hätte es wissen müssen, genau zu dieser Zeit. Ich was zum Teufel, stimmt. Bin. Ich bin hier. was zum Teufel? Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Scheiß Herzen. Hatzen also. Oh je. Ich sehe schon, das zieht sich wieder durch alle Ebenen ungesund durch. Und wir legen hier weiter los. Ihr tötet keine Zivilisten, ihr Dreckssauer. hast du die wertvolle Fracht noch? Scheiße ich hab eigentlich. Tut mir leid. Ja, okay, den. Wie ist denn eigentlich? Wir sind nur Mason. Ah ne, hier. No. Hier. no, no... Noriege? Noriege? Die Slums sind Kriegsgebiet. Ich muss in der Lage sein, mich zu schützen. Hm? Geben Sie mir eine Waffe. Gib ihm was er will, Mason. Das ist ein Befehl. Ende. Verdammt. Was machen Sie da? Sie wollten eine Waffe. Von Munition war nie die direkt. Es ist besser für uns alle, wenn sie niemand erkennt. Jetzt los! Wurz, geh vor. Ich achte auf Noriega. Noriega heißt er. Mir gefällt das nicht, ehrlich gesagt. Ich hätte ihm trotzdem halt die Mun gegeben. Der hätte uns nicht abgeknallt, glaube ich. US-Truppen dringen in die Stadt ein. Die Invasion ist im Gange. US-Truppen sind in Zivilisten achten. Auf dem Balkan sind alle Leute in Deckung bleiben. Einen Weg. Du bist kein Zivilist. Wir, wir haben ein Geschütz auf dem Balkan. Ich kümmere mich um dich. Ja, fuck off. okay. Ah. Wir gehen nach Boa. Ich uns. Ja, als ob ich einfach aufs Auto raufstehe. Ist, ist ja Augen nach oben. Ich muss Augen überall haben, weil überall Gainer sind und ich komme da nicht mehr. Okay, 200 Meter nach vorne. Drecksau von hinten, von oh. oben. auf dem Lieferwagen. Nein, da ist einer mit Raketen. Drecksau, da oben ist das. Alter, mit einem Raketenwerfer natürlich. Also, ich mach das sonst auch gerne online, aber. fuck? Wieso? Nein, nein, nein, nein. Das ist gleich mein zweiter Bücher, leer. Ja? Toll. Ich Nein, ich gehe einfach mal hier oben so nach Land nach Land nach und los. Der Park ist rechts. Von aus. Feuer einstellen. Okay, wir haben den Checkpoint erreicht. Immerhin immer noch ein Sniper hier natürlich. Das ist gar nicht mal so schlecht. Eventuell. Ich habe die Fliegen sehen, aber ich dachte, die ist weg, <lacht> weil durch die Sniper durch. Ich habe da hinten hinter dem Fass ist noch einer. Ja, so, eben die genau, die der im Habe hab ich gesehen. Da rechts ist jetzt noch einer hinten. Ja, da. Ich muss da mal ganz kurz an die Wand dran. Weißt weiß, dass da einer drin ist. Nicht mehr, gut. Das Zielen auf dem Boden ist halt immer sehr beschränkt. Nein. Wo ist der mit dem Raketenwerfer schon wieder? Sind alle weg. Okay, dann gehen wir weiter. der tot schon. ein schuss weg noch mal nachladen Mein kennt ja du kriegst die granate zurück nicht es war zu spät eigentlich hätte ich die noch erwischt. habe kein ich ich nein ich habe einen checkpoint neben der granate toll Scheiße, dass. Meine Nase juckt zu so eklig. Dass sie sogar einen, eine Granate mitspeichern, ist es schon ein bisschen assi. Oh. So. Ich vermute mal, hier um den Block rum geht es dann weiter mit der Story. Ich bin erst bei 23 Minuten. Sehr gut. Finde ich toll. Das mit der Zeit ist jetzt etwas, dass ich ein bisschen beachten, zu beachten probiere, aber dass ich probiere, nicht unter einer halben Stunde zu kommen. Ich glaube, Folge 3 war das, wo ich so ewig äh, viel Story gemacht habe. Falsch. Nein, das war dann der Falsche. Weil ich habe mir angeguckt und dann wurde mir der hier angezeigt. Nur die Jäger. Vorstoß. Boom. Starb er wie ein Soldat? voll trottel hat abgetrunken Sag mir das bloß nicht so ist es nicht gelaufen kleiner jäger war eine marionette wie wir alle hier herrscht das chaos vor dem Angriff war es nicht viel besser. Okay, irgendwie muss ich gucken, dass ich das... Ich habe eigentlich 0 und... Also meine G18 und 20 Tasten, das ist eigentlich Mikro aus und Kamera 0. Aber irgendwie... Hat er mir die... Was heißt denn das für eine Taste überhaupt mit der Metro? Ich ist die nicht. Das ist die 1. Und das ist am anderen Ende der Tastatur, also der Maustastatur. Eigentlich sollte ich da gar nicht drauf kommen. Hörst du das? Ich hör's. Sie ist schwer verletzt. Ich kann da fliehen ohne Waffe, da, da wird doch... Wird er unterstützt hier? Na, was ist, das? habt ihr das Schießen verlernt? Dankeschön. Alter, sind das... Starry. Wer ist der Das ist einer von unseren. Er wollte ihn aufhalten, ne? Oh. Ab jetzt atmest du nicht mal mehr, bis wir sagen, dass es okay ist. Drecksau. Da waren wir schauen. Ich habe X gedrückt. Wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Ja, okay, ich, ich trinke hier ein. So, und los. Okay, jetzt sprinte ich noch dazu. Und wieder nicht. Okay, jetzt denke ich keinen mehr. Weil ich habe gar nichts gesehen. Wirklich gar nichts. Und ich würde dann doch gerne noch die COD-Runde überleben, eigentlich. Warte mal kurz. So, jetzt. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Cool. Und da bin ich dann auch schon wieder. Hallo. Gut, hoffentlich wird dieses Arschloch bald das Problem von jemand anderem. Ja. Zur Hölle warst du! Bist du beim Kontrollpunkt. Sirs, Ihr Transport ist bereit. Hier entlang, Sir. Ist die wertvolle Fracht doch bei euch? Ja, aber wer zur Hölle ist, Ziel Nexus. Was ist wichtiger als Ziel falscher Profit? Du musst mir vertrauen, Mason. Wirklich? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir echt nicht. Ich habe zwar Befehle angezweifelt, aber niemals die Motive. Du kümmerst dich um deine Einheit, du bringst die Jungs sicher nach Hause. So ist es, Frank. So ist es einfach nicht. Die Befehlskette ist am Arsch. Ich bin ein Soldat. Ich kriege Befehle und erledige. Kurs ist in Position. Ich bin unterwegs zum Dach des Südgebäudes. Scheiß Verbindung. Hier lang. es ist alles bereit. Ich würde gerne eigentlich beenden, aber ich will jetzt wissen, wer was hier abgeht. Mit Noriega. Jäger. Niemand darf erfahren, dass ich ihn verraten habe. Ihn? Hudson, wer ist Ziel Nexus? Hatsen! Da doch hat Muni Er ist es, Wurz. Ziel Nexus ist Raul Menendez. Hättest es uns sagen müssen, Hudson. Du hättest es uns sagen müssen. Wir sind bereit. Bringt ihn raus. Sie bringen den Hurensohn raus. Sichtkontakt bestätigt. Er hat sogar Leute bei der CIA. <lacht> Beende es jetzt, Wurz. Muss ich? Weg. Wo jetzt weg? Was? Ihre Aktion haben die Mission scheitern lassen, weil ich die Typen abgeknallt habe. Ich schieße ihm extra nicht in den Kopf, tut mir leid, das habe ich jetzt gelesen. Äh, vorhin, als ich durchgeguckt habe. Ähm, ein Kopfschuss tötet ihn zwar, aber gibt uns später ein schlechteres Ending, so gesehen. Ich darf ihn überall hinschießen, außer, also, ein, ein Körperschuss, aber kein Kopfschuss. Ist eigentlich das, was ich brauche für ihn. Anscheinend. du so überheblich? Was zum Teufel ist da los? Was ist denn hier los? Nein, nein, nein! Mason! Es war mir von Anfang an klar, dass es nicht einfach so der Wendt sein wird. Das war doch zu offensichtlich. Deswegen auch du aus dem Rollstuhl. Mein Freund, Alex Mason, ist tot. Durch deine Hand. Verstehst du, warum? Er wollte David töten. Weil du leiden musst, wie ich gelitten habe. Einer stirbt noch. Du? Woods? Oder David? Entscheide dich. Oder ihr sterbt alle. Woods, ich kann nicht... Ich habe zwei Kinder. Sie... Lick. Nur dann wirst du verstehen, was du mir angetan hast. Ich werde dich nicht töten, Junge. Genau wie Wutz leidest du mit mir. Eines Tages wirst du diesen Anhänger wiedersehen. Und du wirst dich erinnern. An alles, was du heute erlebt hast. Du wirst dich an all die Jahre erinnern. Voll Wut und Schmerzen. Und wenn du das tust, bitte komm zu mir. Nichts tun können, Frank. Es war nicht deine Schuld. Dein Vater und ich waren die Besten. Und wir konnten ihn nicht stoppen. Die Zeiten ändern sich, Alter Mann. Er wird sterben. Benendes gelingt die Manipulation von Woods nicht ganz. STC verletzlich. Ach du Scheiße. Also ganz ehrlich, die Story ist richtig krank. Okay, es hat keinen Unterschied gemacht. Ich hätte ihn tatsächlich töten können, wie ich will. Nicht wirklich, aber egal. Also es macht einen Unterschied, je nachdem, aber nicht unbedingt jetzt. Ach du Scheiße! Sie müssen die Mission Eliminierung erfolgreich abschließen, um eine STC zu schlagen und Eingriffstruppe zu gewinnen. Wenn sie das nächste Kampagne-Level abschließen, sind die Eingriffstruppen nicht mehr verfügbar. Okay, das heißt, das muss ich jetzt noch machen, kurz. Beziehungsweise in der nächsten Folge mache ich das sowieso. Äh, ich beende jetzt, das heißt, ich werde es nicht mehr weiter aufnehmen von der Zeit her. Ich mache mir jetzt mal Abendessen und gucke noch, was ich mache. Also, ja, so. jo. Das heißt, ich blende mich noch mal kurz ein. Und ich habe noch den Rest hier hinten. Zwei Gläser voll, das reicht doch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. hoffe, euch hat es gefallen, bis jetzt das nächste Mal wieder. Mal gucken, ob ich nächstes nächste Mal dasselbe trinke. Vielleicht machen wir was anderes, aber... Ich habe nichts gegen zu trinken mit dem Spiel. finde ich, find ich super. Ich weiß nur, Twitch ist da ziemlich nicht begeistert von. Vor allem, wenn man exzessiv trinkt. Also ähm Deswegen werde ich zum Beispiel bei COD nicht streamen sowieso, aber mal schauen. Vielleicht. Ich muss eh noch gucken, dass ich SAO vielleicht mal streamen kann. wieder, Und wenn, das, wenn ich das hinkriege, dass mein PC das nicht komplett ablehnt, dann streame ich vielleicht auch die nächste COD-Reihe live mal. Mal schauen. Also, danke fürs Zuschauen. Also ich finde das Spiel genial, also mir macht es echt Freude, ich hoffe euch auch und die Story ist echt krank, also Freude ist vielleicht ein bisschen übertrieben, um ehrlich zu sein, weil die Story ist so abgefuckt und so viel passiert und man denkt sich so, what the fuck, wieso jetzt schon wieder? Und langsam kriege ich, am Anfang war es ein bisschen verwirrend, wie halt bei immer, bei Black Ops, beim ersten war es ja auch voll verwirrend, das zweite, fast noch schlimmer, aber jetzt, wenn wir fast am Ende sind, schließt sich das Ganze langsam, man kriegt ein bisschen einen Hang mit, was ist passiert, wieso ist, was passiert und wie hängt das zusammen? Und von daher denke ich, es wird schon recht krass und jetzt macht das irgendwie so, ein Typ im Rollstuhl hockt halt, ja, sitzt, weil oh, sein, sein Chef ist weg, der, der ihn befragt im Rollstuhl, also der andere, das ist der kleine Junge, glaube ich, der da rumhockt und der ist halt auch traumatisiert und der hat jetzt rausgefunden, dass Woods, der alte, halt Mason erschossen hat und gar nicht Nenandes, Nenandes? Mit Namen habe ich es gar nicht, aber der auf jeden Fall. Äh, ja, also es ist schon krass. Ich bin jetzt fast bei 40 Minuten, aber ist egal. Das, das wollte ich jetzt noch gucken. Und ganz ehrlich, die Übergabe der, der, der Geiseln, das war einfach zu einfach. Die hätten nicht einfach Nenandes dahingestellt und gesagt, ja, das ist Nenandes. Das. Lasst. Eu, nehmt die Maske ab lasst die Maske abnehmen, dann, dann wäre die Geiselübernahme erfolgreich. Entschuldigung, aber das war jetzt echt billig. Klar, man kann sagen, ja, die haben jetzt gehofft, dass das ehrlich genug ist, aber meiner Meinung nach war das eine ziemlich offensichtliche Finte, weil ich sie halt den Sack drüber gelassen haben. Ich meine, normalerweise ist das doch dein Trumpf, dass du zeigen kannst: So, yo, guck mal, wir haben ihn und wenn man das versteckt, dann ist es dann halt, dann ist so dein Vorteil mit, du weißt es nicht, getraust du dich wirklich? Oder spielst du nach unseren Regeln, weil du es nicht weißt, ob es stimmt. Und genau auf das wurde doch provoziert jetzt. Und genau das haben sie erreicht, dass diese Provokation erfolgreich waren. Das wurde der Falsche getötet. Also irgendwie, ich sehe da ein bisschen so, ob da zu blauäugig rangegangen wurde von Woods. Einfach diese Genugtum, wir können den Landes loswerden. Ich glaube, den Landes heißt er. Bin nicht sicher. Ich glaube, den Landes. Steht das in der Kamp Kampagne irgendwo drin in diesem Tri? Wir kommen jetzt zuerst wieder hier, genau. Menendez, nicht Nenandes. Menendez war das. Menendez, genau. Raúl Menendez. Und das, für mich war das einfach zu offensichtlich, dass man da so durchdrückt mit, yo, das ist Menendez und man glaubt es einfach. Und nach all diesen Intrigen, die man mitgemacht hat, nach allem mit, der, der Typ, der den mit dabei hatten, diesen, diesen Chinese da oder wer das immer war, es war zu offensichtlich, zu einfach, zu, zu simpel gedacht irgendwie von Woods. Aber klar, der wollte die Rache haben nach der ganzen Zeit. Und irgendwie denkt er sich wahrscheinlich so, yo, ey, geil, ich kann jetzt Menendez töten und dann habe ich Feierabend. Und dabei bringt er noch Mason um mit. Das ist voll doch, ja, ich weiß nicht, irgendwie zu, laut, zu leicht, glaube ich, meiner Meinung nach. Hätte man doppelt überlegen müssen. Aber klar, man will die Rache haben, man will ihn endlich loswerden nach all der Zeit und dann... Glaubt man halt auch so eine so ne Täuschung mal eher. Aber das ist halt. Meiner Meinung nach war das ein riesiger Fehleinsatz deswegen. Und ja, verständlich, dass dann am Ende das Resultat so rauskommt. Und ja. Wie auch immer, ich bedanke mich fürs Zuschauen. hoffe, für euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächste Folge wieder. Mein Name ist Daniel, alles Popinzucker. Cheerio!